Ja. So. Und schau mal drauf. So ein bisschen weghalten. Ja. Oder immer mal den Arm so in die Hüfte. So. Man, ja, genau. Nochmal <lacht> drauf schauen auf die auf den Blut. Das ist, Das fällt mir immer noch. Schaut super aus, ganz lieben Dank. <lacht> der ist übel. Das ist nicht für was. Ich schmeiß mich jetzt ins Bett. Moment, noch nicht? Nein. Später? Das ja spä später? Ja. jetzt brauchen wir es erst noch. So. Und dann machen wir das mit dem Bett. Okay? Versprochen. Ach, nee. Gut. YouTube anschauen, Ian Anderson, Chest und Hall. So, da stand super quer für die Spiele. noch richtig Rockmusik. Aber im bitte. Rockmusik mit der Quer. Ja. Kichernde Mütter. <lacht> D-E-C-D-E. Ja, ja, perfekt. Super. mal noch. Rum. Ja. Und einmal noch Bein Super, danke. Das jetzt kannst du machen, was du möchtest. Die Wer für dich abgeben. Und Musikalisch auch noch sportlich. Das ist echt für dich ein bisschen, ne? Ja, ist gemein, ne? Aber du musst dich daran hören, mal du. Wow, ah, das licht das so ja. her! Ich als ein bisschen mehr drehen in Spagat, dass ich dein, dein hinteres Bein auch sehe. Quatsch, hinteres Bein. Dein linkes. Hinter. Super toll, cool. ganz lieben Dank. Bitte. Oh, so, ist das jetzt auch du? Klasse, super Service. Ich schicke dir alle Bilder, du suchst dir die schönsten raus, die dir am besten gefallen. Und dann mache ich dir davon schöne Papierabzüge. Und schickst Deal? Hm? Ja. Wäre das cool? Das war aber super gut. Ganz lieben Dank. Ich danke Ihnen, dass ich ein Worte sein durfte. <lacht> oh, <Nee. ehrlich. lacht> Danke dir, dass du für mich gemoddelt hast. Aber super Bilder haben wir gemacht, Julia. Danke.